Heute? Ich freue mich schon richtig. Ich bin so für richtig. Ich freue mich richtig. Pilsner Bier ist ein untergäriges norddeutsches Pilz mit Stammwürze von 11,3%. Genusstemperatur 10 Grad Celsius, wie bei den anderen. Alkoholgehalt 4,9%. Pilsner Braumalze sorgen für die helle, strugelbe Farbe sowie einen trockenen Trunk. Kalte Gärung, dass die feinst perlige Kohlensäure und das erfrischende Mundgefühl entstehen. Kräftige Hopfung mit den Sorten Select Perl, Tradition und Opal, das ist ein zarten Duft von Aprikose auf einer kräftig würzigen, lang anhaltenden Hopfen. Bittere entstehen. Gut, wir werden mal sehen, was wir da so schmecken, ne? Kippe Reis up. <lacht> das sagen die da aber bestimmt nicht in Deutschland. Hast ist so fein gemacht. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Wieso hoch nicht das da ist da? Prost! Sturdy! Ich hab Bock, ich freue mich drauf! Ah, Kohlensäure! Ja! So, enttäuscht mich nicht, ja? Hm! Deswegen tust's schon mal gut! Passt so irgendwie Holzen! Ja. Das ist wirklich so wie Holzen. Tja. Das so wirklich recht, wa? Oh, das ist aber.. Nee, jetzt müssen wir mal gucken. Hm. Das ist aber wirklich recht, war. Ist irgendwie so Holzen in einem Stöttebäcker oder was? Sag mal. Ich wollte nur mal die letzten Schuckel rauspressen. Die hat nicht gepresst. Wie ist hier nicht bei der Wege gut. Das ist schon echt das ist schon, das ist schon wirklich lecker. Also, das ist schon, also diese äh, Stötterbecker-Pilsener, äh, äh, das kann man echt gut trinken. Also okay. Ja, ist lecker. Das ist wirklich lecker. Also so oder so ist es ein Silberbier. Ja, da freut mich ja, ich falsch lag. Sehr schön. Was hat ein Holz hier gekriegt? Auch oh, Silber denn? Boah. Ja. Auf also, das schon ganz knapp. Silber. Wir haben noch nicht mal den Uwe, aber der Uwe ist ja egal, oder? Ja. Okay. Ich habe jetzt den Uwe mitgezählt, also ich habe jetzt so gezählt, dass es den Uwe nicht gibt, denn ich ist es 21. Okay. Wenn der Uwe geben würde, denn wir es 20, das wäre trotzdem Silber. Ja, auf jeden Fall, Silber gibt es 19. Also schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel und herzlichen Glückwunsch. Und wir sind halt Leute, die äh, halt gerne Pilsner trinken. Und da haben sie echt den Schmack getroffen. Also ist echt lecker. Okay. Ich kann es ja. nur empfehlen. Ja. Silber ist bei uns sowieso generell sehr zu empfehlen. Trinken wir als Nächste. Ich, ich hab da was dabei, ey. Das testen wir als nächstes. Halt. Den Pilsator. Also unbedingt nächstes Mal einschalten. Kiksen. Eigentlich mitgebracht. Kikser, ah? ja? Naja. Also ich bin ja echt mal äh, gespannt. Deutsches Bier. Kann nicht schlecht sein. Das... Wir werden sehen. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal das ist ziemlich okay. ist.